Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der Folge haben wir gegen ein ATSD gekämpft, haben ein ATAT bemannt und sind auf Kashyyyk gelandet. Und ja, hier haben wir so ein paar Leute getroffen, die ja natürlich gegen das Imperium kämpfen und seine Typ so den sollen wir folgen. Ich habe jetzt natürlich nicht aufgepasst, wo der eingelaufen ist. Ich nehme an, da unten. Oder da Das sieht irgendwie wichtiger aus. Also ja, gehen wir mal da runter, weiß nicht. Hier irgendwie weil nicht Explosionen oder so sind passiert. Hier von hier bin ich gekommen, ey. ja gehen wir mal hier an. Guck mal, ob ich hier vielleicht so eine truhe und so noch finden <lacht> Stand da nur. Äh, ich finde ich direkt schon was. Das habe ich auch von Anfang an dieses heck Dingen und macht schuf also werde ich aber ja überhaupt nicht so viele Sachen auf Anhieb verpassen. Ne? Sundaridorn ja auch oh, ein grüner ja gut ähm, ja schauen wir mal was uns die alles auf kaschik erwartet da ist schon wieder eine truhe da drin regenwald Na ja komm klein wir uns nach, nach diesem ort hier erstmal ne? kann da er nicht schaden immer gerne neue Lichtschwertfarbe finden ich meine, grün ist natürlich die beste farbe der zeiten also haben wir schon mal das problem aus dem weg aber bin ich wohl hat von anfang an schon zur auswahl hatten aber kann ja auch noch andere farben ergeben was er mit lila oder gelb ja, wie Knights of the old republic hier wie ja, etwas helleres grün ja, ich habe unser schiff übrigens mal hier angepasst an dem ort ne? ich habe da schon so ein Naboo fighter farbiges ding gesehen ist noch ist gar nicht sind nur die flügel also ja. das ist noch schlimmer als auf Seppo. Hast du sehr gesagt? Ich habe hier mal gelebt, bevor das Imperium kam. Was mal da? Ja, was Namen? Schrecklich, was passiert ist. Wir konnten nicht zurückschlagen, aber hier mit den Wookies haben wir eine Chance. Danke, dass du uns unterstützt. Kein Problem. Die Macht hat mir auf der was gezeigt. Erinnerungen eines gewissen oster Mein Partner. Er hat die Sturmtruppen abgelenkt und ich entkam mit unserer Tochter. Er war sehr impulsiv. Ist er... Ja. Ja. Ich fand seine Leiche. Ich wollte glauben, er sei entkommen. Tut mir leid. Nein, schon gut. Ich bin froh, dass ich weiß. Ja, es ist an die Hauptsache. Oh, da ist nichts, man muss wahrscheinlich irgendwie fall zurück. BD1 sieht irgendwie sehr komisch aus, so schlank wie du bist. Irgendwie Aber hat er gerade gesagt, fall nicht zurück. BD1 hat er was gefunden. Keine Ahnung. Bin nur eingebildet, wenn bei dem Plan irgendwas schief geht, sind wir geliefert. Marie hat die nächsten Garnisonen eingetragen. Der Feind wird keine Zeit haben, Verstärkung zu schicken. Wir kriegen das hin. Wenn wir schnell sind. Wir haben schon Schlimmeres überstanden. Der Mann hat meinen vollsten Respekt, aber das hier ist keine Rangelei im Wald. Hoffentlich schaffen wir es. Okay. Ich wollte nur zugucken. Hm. Oh, Snipergewehre. Okay, Flammenwerfer, Gott, man weiß da doch, was gleich alles passiert. So, ja, schon wieder so ein Kraftfeld. Oh, da ist irgendwie nichts. Gott. So, müsste am anderen Ende des Grabens sein. Okay, ja, der ist natürlich hier drüber geklettert ne? mit seiner dicken Rüstung. Wahrscheinlich da ist ein Upgrade. Vielleicht liegt da was. Ein Upgrade. Nein, irgendwann muss ich bestimmt einen besseren Sprung oder so kriegen oder irgendwas Upgrade beschaffen. Strom kannst du leiten. Den kannst du die Technik des Imperiums kurz schließen äh, Hatte ich da nicht schon? Überladen. Jetzt Maschinen ein- und ausschalten. Okay. wollte schon sagen. Aber ah, du. Ist natürlich wieder klar. Gott! Ah oh Gott! Oh und ich werde natürlich wieder beinahe gewonnen. Nein! Nein! In die Fresse! So. natürlich ich wieder mitten noch nichts mann bei schock ein anderer Beutel abgelenkt wird ja dann war er ja nicht der fall ja, ich wusste jetzt nicht ob ich hier irgendwas kurz schließen konnte oder so aber versuchen wir es stand irgendwie was. vielleicht war irgendwie so ein kampf was, aber okay Hm, komme ich irgendwie warte mal kann ich nicht einfach da hochklettern? so da komme ich aber dann nur runter so, kannst ja die dinger überladen da der ja, von der seite kann ich die überladen ja lass mich noch mal hier gucken Okay, ich dachte irgendwie, den deine Rüstung wäre irgendwie voll aufgeblasen. So von innen. Boah. Hm. Was kannst du machen, BD? Kannst du noch mal da dran gehen, bitte? BD1? nur mal hören. Wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, ne? Hmm. Man muss ja mal gucken, ne? Bevor ich hier ganz weggehe. Vielleicht übersehe ich aber wieder ja was vor offensichtliches. ist hey. Ich brauche hier etwas Hilfe. Hmm ich kann mich irgendwie sowieso nicht darunter schwingen also wie soll man denn da hinkommen keine ahnung wir zurück erstmal Nö. ich möchte nicht gerade kaputt gehauen soll ich möchte mal kurz testen zurück Boah, was ist das denn schon wieder? Hey, du da oben. Na? Ja, da kann man ganz runterfallen. Das Ding hier braucht Strom. Gott. na so. wd1 äh, hätte äh, ich eigentlich hätte mir eigentlich nicht folgen können von da aus aber okay Oh, ehrlich? oh die explodieren noch pass auf muss das Was haben wir denn da Hast du was? Aber da ist irgendwie nichts. Äh, okay. Edi, Tust du auch immer hier diesen ganzen Weg machen? Da stelle ich mir immer in so, weiß nicht, in so Spielen vor, weiß nicht. Weil irgendwie so Jump and Run Passagen sind in so ganz normalen Orten. Müssen die auch jedes mal das machen. Wir Was will das Imperium denn mit Baumharz nichts Gutes. Wir stellen daraus eine starke Substanz her. Allerbesten Wein erstellen. <lacht> Was? Wir müssen sie aufhalten. Das ist der Plan. Wir kennen ihr Ziel nicht, aber sie sind zu weit verteilt. Hey, ist das nicht von der Demo irgendwie? Was ist einzig dieses einzige andere Video, das ich nur gesehen habe, so, im Spiel, bevor ich dort angefangen habe zu spielen. Ja, was war so Inhalt der Demo, ne? Ich komme mir nämlich bekannt vor hier. Ich kann mich zwar nicht mehr erinnern, was genau da ist passiert, ist aber... Ich glaube, das war hier, ne? Ja, ich glaube, das war definitiv hier. eine Karte habe ich auch noch. Ich vielleicht mal checken. Zum Beispiel was kaputt machbares. Kaputt machbares. Von hier kam ich ne? Nee. Doch. Also ich kam von da. Okay, alles klar. Ah, ich wusste es. Äh, Falscher Knopf. Wollte schon sagen, das hier kam mir nämlich nicht bekannt vor mit dem Typen. Hätte doch jeder sein können. Das gehört, erinnert mich daran, dass ich mich nicht mit ihm anlege. Ich meine, es war schön und gut, dass wir alles mögliche hier so finden an Informationen, aber das ist jetzt nicht so was jetzt so interessant finde, dass man daraus irgendwie eine Dings machen sollte. Eine Meditieren und Fähigkeitspunkte ausgeben. Nein so. ist das Ding irgendwie größer geworden? Da sich sehe ich irgendwie Planeten. Komme ich irgendwann zu ihnen hin? Was haben wir denn hier ja noch? Kann ich mir überhaupt noch holen? Zwei Fähigkeitspunkte. Kann ich mir den? Den kann ich mir gar nicht holen. Ich kann mir das holen und das. Ganz was Automannschaft ein Sprint oder seine Wandlauffähigkeiten. Und das kann ja auch nicht schlecht sein, ne? Wo du ein angefasst, nach den Kerl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er ein Spezial mit größerer Reichweite. Ja, dann nehme ich lieber das hier. Weil ich will ja überleben. Ich glaube zwar nicht, dass ich so irre sein werde, irgendwie zu sprinten, während während Leute auf mich ballern. natürlich die lieber zurückballern. Aber Wer weiß? Vielleicht kommen ja irgendwann so Momente, in dem ich irgendwie alle Wand auf und dann kommen irgendwie so Leute draußen außen nicht, die auf mich ballern. Dann werde ich wahrscheinlich froh sein. Irgendwie dass sich das automatisch erledigt. Buff. Hi, na. Protokoll. Wenn es Probleme gibt, muss ihr Trupp das melden. Stimmt. Halten wir uns an die Regel. Jawohl. Hallo. Er muss irgendwie voll bedrohlich sein das ist Ein Schlag für die Moral. Wenn er irgendwie, weiß ich nicht, seine Arbeit macht, dann kommt auf einmal so ein Typ mit ein Lichtschwert, ey. so mitten aus nicht so ein jedi so angelaufen so hallöchen Stell dich mal vor ich hätte ein rotes lichtschwert oder so hey mehr ästhetik das ging schnell leidenschaft und stärke wie wir alle wissen tun leidenschaft ja macht erzeugen <lacht> oder bringen leidenschaft leidenschaft ich leidenschaft erlange ich macht glaube ich so okay, krieger das zurück. im kampf gegen das imperium verstecken sie sich hier mal, mal gucken Ein Helm eines Wookies. haben noch nie einen Wookie mit einem Helm gesehen. Bei den Knights of, Knights of the Old Republic irgendwie weil nicht. Ein Wookie-Kollegen Klamotten ausgerüstet hast. Da hat man die zum Beispiel nicht gesehen am Kopf, glaube ich. Ach, ich sollte wahrscheinlich von ihr aus so da Diese Typen alle anspringen, ne? Ne da kann ich vielleicht da oben hin. okay mach auf äh. gott ich habe voll einen schreck bekommen du auch oh, na. Warum geht ja noch los ich kann auch voll netter eigentlich sein Aua. Ich war gerade in meiner Dingen hier, mein Abschlussangriff. Uh, so. Komm her! Komm her! Komm her! Oh, da kam jemand aus dem Nichts. Boom. Okay, langsam kriege ich damit den Kämpfen raus, habe ich so ein Gefühl. Ist nicht mehr so schwer wie am Anfang. Was ist hier los? Oh, okay. Kann ich hier nicht rein? Also ich kann da nicht rein. Okay. Gott. So, ich will mal kurz sehen was diese zwei punkte fähigkeit ist jetzt ja, so verlangsamen kann also ja im umfeld ja, klingt doch nicht schlecht ja und nun warum ist hier ein äh, die dinger Muss ich jetzt lang? Hallo, hier? Ja, ja. Warum kann ich hier hin, wenn ja? Ich will wieder irgendwann übersehen. <lacht> Will ich jetzt hier auf den Abend nehmen, oder war oh. da? Ist irgendwie eine Tür oder so? Es hat nur einfach da, um irgendwie ich weiß nicht. Ja, Oh Gott. ich doch nicht Gehalt. wir sind verloren ja. Ein lass mich den ich will den anderen angreifen ich kann nicht an ihm dranbleiben verfolgung aufgenommen ich brauche so. so alle meine dings ja weg ausgezeichnet und ich muss sogar ähm, ja ist klar ja ich habe natürlich wieder keine Heilung und so ne ah ja ja okay ich wollte schon sagen man hat den seiner P Du musst die da Los, Bewegung, so, Blöd ist, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ne? Los! Dann ja halt die einen Typen schon wieder, dann muss ich schon wieder gegen die kämpfen. glaube ich. So. Hm. Ach da. Boah. Also gehen wir mal direkt weiter, ne? so habe ich den verlangsamen diesen diesen Dreieckangriff eingesetzt haben hat gebracht solche ich gerne so ein Meditationsdingen wieder ne Na, ich bin sowas von tot ja wie soll ich das schaffen versperrt was mal hier lang hast du was gefunden bd1 ist noch was das wo kannst du dich vor mir verstecken Stitchin prime warum nicht eigentlich auf den okay. da drüben angehen auch oh Gott der bringt mich jetzt um äh. okay weiß nicht wie ich bisher schaffe zu überleben die ganze Zeit vor allem wenn man sich irgendwie ansieht wie der Rest des Spiels hier abgelaufen ist bisher aber gut ja. Da um sich ich okay dachte, ich hatte gerade kurz so Käfer gesehen, aber ich war noch paranoid. Bitte eins, machen mal. Willst du dich wirklich in das Ding einflecken? Okay, eine Abkürzung deshalb wolltest du es verschieben davon wusstest du gar nichts richtig du wolltest nur den kater einschalten oh. okay so Gut, Oh, perfekt. Da wurde nämlich langsam ein bisschen knapp hier. Gut. Um, holen uns eine Fähigkeit auch noch direkt hier, war doch immer ist. Ja, diese ja Boom. Ach ja, habe ich mir schon angeguckt. Ja, das wäre so eine Fähigkeit, die wäre ich wahrscheinlich mit einem Kampf irgendwie nicht so gebacken kriegen, aber mal schauen. Ja, ihr klappt euch mal da unten, wenn ich hier oben lang gehe, würde ich sagen, ich soll das noch nicht anmachen, so ist auf mich geschossen. Nein, okay. Das sieht kaputt machbar aus. Oh Gott. Okay, ich dachte ja, da was für da wäre Wann würde ich denn eher kämpfen? Gegen die gegen die Sturmtropen oder die Insekten? Ich würde ja schon eher sagen die. Ja, du schießt ja mal kaputt bitte da wäre sehr nett ich hoffe der kriegt den dadurch kaputt Stimmt so skriptet hat ich da irgendwie jawohl finde ich gut wenn ein plan aufgeht was er hat alle hat überleben dann kommt ein sohn ein jedi und haut einfach sein dein blaster geschütz hier dann blast das Schuss wieder zurück. Ach, das schon sagen. Wo gehst du schon wieder hin? Mann, ah. kochen, was ist zum so Kochen? Da neues Lichtschwertmaterial oder äh. war auch noch was. Zum Einklettern, zum Einzwängen, sag ich mal, ich sehe diese Dinger nie. So haben wir schon gefahr warum ist hier so eine Ecke? Wenn ich aber gut, wir haben viel erreicht, schon in diesem Part und da ist ein Macht-Great und okay ich dachte erst wir wären. ich dachte erst wir wären auf der dieser einen plattform gelandet oh okay, ich wollte schon sagen mhm. ich dachte die explosion wäre hier oh, Oh, es war also was drin kommando ja, warum nicht da so, wo bin ich ja gerade war ich schon mal hier ne nee. da kann man sich auch noch durch zwängen oh ah, ähm, ja der macht mich fertig Viel zu verzögert also mit dem wird verzögert. Okay, ich habe ehrlich gesagt, auf Tod gewartet damit ich wieder da lande. Also, ja, das Glück habe ich gerade einen Fertigkeitspunkt und so ausgegeben. ich schon gedacht, dass ich hier nächster Zeit wieder freige. Ist zu so gut gelaufen. Okay, wissen wir schon mal, dass wir da nicht hingehen müssen. <lacht> Diese Boss viecher würde ich mir, glaube ich, noch so ein bisschen aufsparen. Weil die doch ein bisschen zu extrem sind. Und ja. Würde ich sagen. Ich beende Bart hier. In der nächsten Folge erkunden wir weiter Kashik. Ich hoffe, euch hat der Bart gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. in diesem Sinne sage ich Dankeschön und Tschüss.